Der Herr ist auferstanden. Das war noch schwach. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Und wie ich jetzt gelesen habe, er kommt pünktlich. Er ist pünktlich auferstanden. Und er lässt sich durch nichts durcheinander bringen. Er ist souverän. Er lebt. Es war interessant, für die, die nicht häufiger in der Kirche sind, kann ich versprechen, wir machen sowas nur einmal im Jahr, keine Angst. So einen, so einen besonderen Spruch, den wir immer wiederholen. Aber heute ist auch der Tag, der eine einzigartige Besonderheit hat. Der für uns als Christen, die wir glauben, ist der eine Tag, an den es sich zu gedenken wirklich lohnt. Der eine Tag, an dem, der der Dreh- und Angelpunkt ist für unseren Glauben. Und darum soll es mir heute gehen. So beim, beim Nachdenken, worüber ich predigen möchte und beim Beten darüber, hatte ich den Eindruck, ich rede heute darüber oder ich versuche euch, nochmal die Bedeutung von diesem Tag, die Tragweite von diesem Tag heute ins Gedächtnis zu rufen. Euch das nochmal ein bisschen einzuhämmern, Ostern, das ist der Tag, der sollte uns nicht nur einmal im Jahr, der sollte uns jeden Tag begleiten. Jede wache Minute sollte uns das auf dem Gedächtnis sein. Und deswegen hat er es auch verdient, dass wir an diesem Tag sagen, er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Und das ist das Bedeutsame daran, er ist wahrhaftig auferstanden, was wir sagen ist, es ist tatsächlich so. Er ist auferstanden. Es ist eine Tatsache, es ist ein historisches Ereignis, dass nicht irgendwie was Bildhaftes, dass Jesus irgendwie so symbolisch auferstanden ist. Er ist tatsächlich am Kreuz gestorben und er ist tatsächlich von den Toten wieder auferstanden. Und dann nicht später irgendwann wieder gestorben, sondern endgültig auferstanden. Es ist das erste und bisher einzige Mal, dass ein Mensch den Tod besiegt hat. In dieser Form. Und darum soll es heute gehen. Und ich hoffe, dass ihr am Ende mit mir übereinstimmt und ich hoffe, dass ich selber auch am Ende das nochmal ein bisschen mehr begriffen habe, was für ein unglaubliches Ereignis das war, was heute noch eine extrem große Rolle spielt. Wir werden darum erstmal am Anfang kurz über Kreuzigung und Auferstehung reden, die Tragweite dieses Ereignisses, die Tragweite für den Tod die Tragweite für das Leben und die Tragweite für dein Leben. Das sind die vier Punkte, über die ich heute mit euch reden möchte. Aber damit wir überhaupt wissen, wovon wir reden, möchte ich kurz einmal die Auferstehungsgeschichte lesen. Und zwar in Lukas 24. Dass diese Geschichte so unglaublich wichtig ist, sehen wir schon daran dass sie viermal in der Bibel steht. Aus vier verschiedenen Sichtweisen wurde es aufgeschrieben. Es ist fast, fast einzigartig. Aber sie unglaublich relevant ist für unser Leben heute, für den Glauben der ersten Christen, auch schon für die klar war, dieses Ereignis ist absolut wichtig. Alle Evangelien laufen genau darauf hinaus. In Lukas 24 lesen wir. Doch am ersten Tag der neuen Woche nahmen sie, das ist eine Gruppe von Frauen, die mit Jesus unterwegs waren, als er noch gelebt hatte, in aller Frühe die Salben, die sie zubereitet hatten, und gingen damit zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein, mit dem man den Eingang des Grabes verschlossen hatte, weggewälzt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein, aber der Leichnam von Jesus, dem Herrn, war nirgends zu sehen. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in hellleuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht aufzublicken. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden. Er muss gekreuzigt werden. Und wird drei Tage danach auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an jene Worte Jesu. Sie kehrten vom Grab in die Stadt zurück und berichteten das alles den elf Aposteln und allen anderen Jüngern. Was lesen wir, was ist passiert? Jesus wurde eigentlich gekreuzigt oder wurde tatsächlich gekreuzigt. Und als er gestorben war, hat man ihn in ein Grab gelegt und einen großen, schweren Stein davor gewälzt. Und dazwischen war der Sabbat, deswegen konnten hier die Frauen nicht vorher zu dem Grab, aber am Tag darauf sind sie dann zu dem Grab gegangen, um den Leichnam einzubalsamieren. Es war einfach ein Zeichen der, der Wertschätzung, der besonderen Wertschätzung. Aber als sie dort angekommen sind, sehen sie zum einen, der Leichnam ist nicht da. Es erscheint ihnen ein Engel und sagt ihnen, der, den ihr sucht bei den Toten, der ist nicht mehr bei den Toten, der ist bei den Lebendigen. Jesus ist auferstanden mitsamt seinem Körper und war nicht mehr zu finden. Und der Engel erinnert sie daran, dass Jesus das vorher auch schon angekündigt hatte. Die Frauen wurden so die ersten Zeugen eines Ereignisses mit enormer Tragweite. Und das ist der erste Punkt, die Tragweite von Kreuzigung und Auferstehung. Versteht ihr, wenn das wahr ist, was wir hier lesen, wenn das tatsächlich passiert ist, und ich glaube persönlich, dass das tatsächlich passiert ist, wenn es tatsächlich wahr ist, dann hat es eine enorme Tragweite für unser Leben, dann hat es eine enorme Tragweite für dein Leben. Wenn es tatsächlich wahr ist, dass ein Mensch gestorben ist und es danach Augenzeugen gab, die gesehen haben, dass er wieder lebendig war und die dann später, noch weiter später, sehen, dass er in den Himmel auffährt, dass er also den Tod endgültig überwunden hat, dann ist es ein einschneidendes Ereignis, ein einmaliges Ereignis in der Menschheitsgeschichte, was alles verändert, was alles verändert. Unser Leben kann nicht so sein, wie es vorher war, wenn wir, dass sie verstanden haben, dass dieses Ereignis tatsächlich passiert ist. Dass es tatsächlich einen Menschen gab, der den Tod überwunden hat. Und das für uns getan hat, für dich getan hat. Und für die ersten Christen war das klar. Für die war das kein, kein Märchen. Und die haben verstanden, was dieses, dieses besondere Ereignis, diese besondere, diese diese enorme Wichtigkeit davon ist. Die waren bereit dafür zu sterben und zwar wehrlos zu sterben, weil sie gesagt haben: Dieser Jesus, unser Jesus, der für mich gestorben ist und für mich auferstanden ist. Wenn er auferstanden ist, dann tue ich das auch. Dann kommt er irgendwann wieder und er holt uns von den Toten wieder. Und deswegen waren sie bereit dafür zu sterben, für diese Wahrheit zu sterben, was sie selber mit eigenen Augen gesehen haben. Das war ihr Zeugnis. Es war kein, kein Fantasieren, es war kein symbolisches Gerede, es war keine Philosophie. Es war das Zeugnis von einem Menschen, der gestorben und wieder auferstanden ist. Gott selbst, der für alle Menschen gestorben und wieder auferstanden ist. Ich hatte immer mal wieder von anderen gefragt über sehr schwierige theologische Themen. Und ich diskutiere auch gerne über, über schwierige theologische Themen. Aber worum es in der Bibel geht, ist es sehr, sehr einfach. Es ist sehr einfach. Es ist diese eine Geschichte, die viermal vorkommt und die danach immer und davor immer wieder wiederholt wird. Es ist alles, was man verstehen muss, um den Glauben zu verstehen. Dass Jesus gestorben und auferstanden ist und nicht mehr bei den Toten ist. Es ist genau das, was uns gilt. Ich verstehe, nicht, ich verstehe nicht alles in der Bibel, überhaupt nicht. Wahrscheinlich verstehe ich noch nicht mal besonders viel von dem, was man verstehen könnte, wenn ich ehrlich bin. Aber das verstehe ich. Ich weiß, ich verstehe das, was hier passiert ist. Und mir ist bewusst, dass das eine enorme Tragweite hat. Und die Bibel sagt das auch. Sie sagt, dass das das Kernstück dessen ist, was wir glauben. Paulus schreibt in seinem ersten Brief an die Korinther, in Kapitel 15, was ich immer mal wieder Stellen daraus vorlesen werde, da schreibt er, Christus wird somit als der verkündet, den Gott von den Toten auferweckt hat. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Und nicht nur das, wir stehen dann als falsche Zeugen da, weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft. Wir haben bezeugt, dass er Christus auferweckt hat. Aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden, hat er das ja gar nicht getan. Um es noch einmal zu sagen... Wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Und das ist mir am Anfang als ersten Punkt sehr wichtig, dass wir verstehen, dass es hier nicht um etwas Bildhaftes geht. Es geht um ein tatsächlich geschehenes Ereignis, woran wir glauben. Und daran hängt der ganze Glaube. Da steht und fällt alles, was wir tun. An der einen Tatsache, dass jemand von den Toten auferstanden ist. Und nicht irgendjemand. Der Sohn Gottes. Das habt ihr sicher alle schon mal gesehen. Das ist ein Hubschrauber. Das überrascht euch wahrscheinlich nicht. Und ich möchte euch einen interessanten Fakt über, über Hubschrauber erzählen. Das gibt es, glaube ich, nur in der, im Englischen, im Deutschen ist das ein bisschen anders. Aber der Hubschrauber, der hat ja. Oder? Der Hubschrauber, der hat ja so Rotoren, ja? den Hauptrotor oben. An dem hängt der Hubschrauber dran. Damit fliegt der Hubschrauber. Wenn der Rotor nicht hält am Hubschrauber, dann stürzt der Hubschrauber ab. Diese, diese, da gibt es hier so einen Bolzen oder eine Schraube, die hält den Hubschrauber an dem Rotor obendran. Ja, an dem Ding hängt alles dran. Wenn diese Schraube mal versagt, dann geht es abwärts. Da gibt es dann keine zweite Schraube, da gibt es keinen Plan B, dann ist vorbei für den Hubschrauber. Der hat im Englischen, ähm, den deutschen Begriff konnte ich leider nicht finden, im Englischen... Hat der einen komplizierten Namen, das heißt, das ist der, so jetzt mal grob übersetzt, Hauptrotoraufhängungsgewinde oder sowas im Dreh. Ja, viel mal also. Interessant aber, worauf ich hinaus will, es gibt auch einen, einen Slang-Namen dafür, der so unter Piloten und Mechanikern eher verbreitet ist. Und zwar nennt man das Ding Jesus-Nut oder auf Deutsch die Jesusmutter. mutter Denn wenn die nachgibt, dann hilft dir nur noch Jesus. Und genauso ist es mit dem Glauben. An der Auferstehung, da steht und fällt alles dran. Unser Glaube hängt an der Auferstehung dran. Wenn Jesus nicht tatsächlich auferstanden ist, nicht tatsächlich von den Toten auferstanden ist, dann geht es für uns bergab. Da gibt es keine Hoffnung. Aber unsere Hoffnung ist eben, er ist wahrhaftig auferstanden. Es ist tatsächlich so, er ist tatsächlich von den Toten wiedergekommen. Und auch so, wenn wir auch eines Tages von den Toten wiederkommen, ist unsere Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. So wie diese, diese Mutter. Und das ist natürlich extrem. Diese Aussage ist extrem. Und die war es schon immer. Ja, es gibt ja manche, die meinen, früher waren die Menschen halt so leichtgläubig und deswegen haben die, haben die halt das Christentum, hat sich deswegen so weit verbreitet, so schnell, weil Menschen halt einfach nicht, nicht die waren halt ein bisschen dämlich und abergläubisch damals. Aber Paulus schreibt selber schon, dass es für alle anderen lächerlich ist, was wir sagen. Schon damals, vor 2000 Jahren, war das lächerlich für die Menschen, die das gehört haben. Oder sogar ärgerlich, es hat sie sauer gemacht, dass Menschen rumgehen und sagen, jemand ist von den Toten auferstanden. Paulus schreibt, er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als, er, als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der Zwölf. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Danach zeigt er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Als letztem von allen hat er sich auch mir gezeigt. Okay, ihr seht, für Paulus ist kein kein Märchen, keine Geschichte. Er sagt, es gibt Augenzeugen, die es gesehen haben. Es gibt Menschen, die haben das mit eigenen Augen gesehen und die leben noch heute, schreibt er. Mittlerweile natürlich schon nicht mehr. Aber das war, das war von Anfang an, die Bibel nennt das den Stein des Anstoßes. Ja, daran stoßen sich Leute, da stolpert man drüber. Heute gibt es immer noch Menschen, die sagen, ja, Jesus, der war ein großer Lehrer. Er war ein großer Philosoph. Aber es war nicht Jesus' Anspruch, ein großer Lehrer zu sein. Er ist nicht als Philosoph auf die Welt gekommen. Er hat gesagt, ich bin das Leben. Sein Tod und seine Auferstehung, dafür ist er auf die Welt gekommen. Mit dieser Botschaft sind die ersten Christen rumgegangen. Und damals waren die Menschen nicht blöd. Die wussten auch schon, dass wenn jemand stirbt, dass der nicht wiederkommt von alleine. Ja, das war denen klar. Und die wussten auch, wie man Tote erkennt. Menschen hatten früher noch viel besseres Verständnis für so natürliche Dinge, als wir heute. Die wussten, wenn jemand tot ist, dann kommt er nicht nach drei Tagen wieder. Das hat keiner einfach so geglaubt. Die haben erlebt, dass Jesus heute noch lebt. So wie wir das heute erleben können und wie ich hoffe, dass du das auch erlebt hast. Ich zeige euch mal ein Beispiel. Es gibt einen, einen Fresco, das nennt man nicht Fresko. Das ist ein eingeritztes Graffiti, was in Rom irgendwann entdeckt wurde, auf der linken Seite. Weil man das so schlecht erkennen kann, ist rechts davon nochmal abgepaust, was dort zu sehen ist. Man sieht dort abgebildet links einen römischen Legionär oder einen römischen Soldaten wahrscheinlich, in irgendeiner Form, und der wie zur Anbetung eine Hand hebt. Rechts sieht man, eine gekreuzigte Figur mit einem Eselskopf. Und darunter in griechischen oder lateinischen Buchstaben steht, wird jetzt nicht gut lesen, aber es steht geschrieben, Alexamenos betet seinen Gott an. Also Alexamenos wahrscheinlich der, der Soldat links im Bild und rechts im Bild wahrscheinlich der gekreuzigte Jesus hat lächerlich gemacht. Es war schon damals klar, dass das lächerlich ist. Das ist nicht neu. Nicht erst der moderne Mensch ist auf die Idee gekommen, dass Tote nicht auferstehen. Das war immer klar. Das war immer klar. Und Trotzdem glauben wir es, weil wir erlebt haben, dass er lebt. Weil wir erleben, dass er lebt. Weil wir wissen, dass er lebt. Das ist eine innere Überzeugung, die wir teilen. Wenn wir, wir hier sind heute und uns versammeln und sagen, ja, er ist wahrhaftig auferstanden, da sagen wir es aus einer tiefsten Überzeugung des Herzens. Und wir, mir ist bewusst, dass das nicht geht. Menschen stehen nicht von den Toten auf. Und trotzdem gibt es einen, der es gemacht hat. Und das ist gerade das Besondere daran, dass es eben nicht normal ist, dass es eben nichts passiert einfach so. Dass Menschen gerade nicht von den Toten wiederkommen. Genau darum geht es. Genau darum geht es. Eigentlich passiert sowas nicht, aber es ist einmal passiert. Und das gibt uns Hoffnung. Was bedeutet das? Damit bin ich beim zweiten Punkt, der Tragweite für unseren Tod. Das Offensichtliche. Eigentlich ist der Tod die eine Konstante im Leben. Benjamin Franklin hat dazu gesagt, nichts in dieser Welt ist sicher, außer dem Tod und den Steuern. Passt auch noch heute in Deutschland ganz gut. Anselm von Canterbury zum Beispiel sagte, nichts ist gewisser als der Tod, nichts ist ungewisser als seine Stunde. Und in allen Kulturen und Religionen der Welt, der Tod ist immer das eine Ding, worum sich, worum sich so viel dreht, weil er als Konstant in unser Leben tritt, weil er unumgänglich ist weil jeder von uns irgendwann sterben wird. Das ist das eine Faktum. Jeder Mensch stirbt. Wir sehen das über die ganze Welt. In jedem, zu jedem Zeitpunkt, den wir betrachten, haben Menschen immer eine besondere Tradition um den Tod herum gehabt. Weil sie versucht haben, mit dieser Tragik irgendwie umzugehen. Weil sie schon immer versucht haben, irgendwie den Tod zu überwinden. und nur Sei es nur durch symbolische Gesten sei es nur durch Gedenken an die, die schon gestorben sind. Und trotzdem diese Tragik des Todes, dieser unglaubliche Schmerz, der sich mit dem Tod verbindet, mit dem Tod von jemandem, der uns nahe steht. Diese Tragik begleitet uns bis heute und sie ist auch bis heute nicht überwunden. Wir können Leben verlängern, wir können es manchmal nicht schön, aber wir können es verlängern, aber wirklich was daran geändert haben wir nicht. Und darum ist es so unglaublich und darum ist die Tragweite hier so besonders von diesem einen Ereignis, dass es eben nicht mehr eine Konstante ist im Leben, dass es eben nicht mehr sein muss, dass der Tod uns alle für immer trennt, dass es eben nicht so sein wird, dass der Tod uns für immer trennt, dass wir nicht sterben und tot sein müssen danach für immer, sondern dass wir auferstehen werden. Mit dem, der das schon einmal gemacht hat, zusammen, wenn er wiederkommt. Wenn Jesus wiederkommt. Nach Benjamin Franklin sind dann also nur noch die Steuern sicher. Aber der Tod nicht mehr. Und das bedeutet natürlich auch etwas für unser Leben. Es gibt oft so den sogenannten, was ihr viel sicher hört in, in Populärmedien, den sogenannten Materialismus. Der wird nicht so genannt, nicht oft, aber es ähm, ist eine philosophische Richtung, die im Ende sagt, alles ist Materie. Es gibt eigentlich nichts darüber. Alles kann gemessen werden. Was nicht gemessen werden kann, existiert nicht. Da sind sich Philosophen sehr uneinig drüber, kann ich euch sagen. Gerade große Philosophen ähm, glauben das tatsächlich schon nicht mehr, dass das so ist. Aber es gibt trotzdem noch viele Menschen, die das gerne behaupten, das ist so. Es gibt also nichts über der Materie. Das bedeutet, es gibt auch kein Bewusstsein. Ja, es gibt kein, keine, keine Seele, es gibt keinen Geist. Wenn, das, wenn dem so wäre, dann sind wir am Ende als eigentlich nur biologische Maschinen. Völlig sinnentleert. Was das aber bedeuten würde, wenn, wenn dem so wäre, dann ist völlig egal, was ich denke, dann ist auch egal, was du denkst. Dann ist auch egal, dass wir leben oder ob wir leiden oder ob irgendjemand leidet, ist völlig egal. Das Leben wäre dann völlig egal. Aber ich, ich werde den Gedanken nicht los. Ich glaube nicht, dass jemand das tatsächlich glaubt. So sagen Menschen das, ja, es gibt, gibt nur die Materie, es gibt nichts darüber, es gibt keinen, keinen Geist, es gibt kein Bewusstsein. Aber glaubt jemand das tatsächlich? Die Konsequenz daraus wäre immer, dass alles am Ende völlig bedeutungslos ist. Dein Leben ist völlig bedeutungslos, dann sterben wir auch bedeutungslos. Aber auch hier tritt wieder der Tod von Jesus hinein als Licht. Wenn jemand von den Toten aufersteht, dann kann es nicht nur das geben, dann kann es nicht nur die Materie geben. Wenn es nur das geben würde, dann kann niemand von den Toten auferstehen. Auch Jesus nicht. Und wir dürfen uns dieser, diesem sinnentleerten Unsinn, der erzählt wird, dem dürfen wir uns nicht hingeben. Den dürfen wir uns auch gedanklich nicht hingeben. sondern wir wissen, hier ist von den Toten auferstanden. Es muss also mehr geben. Es muss mehr geben, als das, was ich nur sehen kann. Es muss mehr geben, als das, was ich messen kann naturwissenschaftlich. Es muss etwas geben, was darüber hinausgeht über das Leben. Es gibt mit anderen Worten einen Sinn. Auch für dein Leben gibt es einen Sinn. Und die Bibel tritt diesem diesem, diesem Lügengeist hart entgegen, sagt, dein Leben hat einen Sinn. Es gibt einen Gott, der dich geschaffen hat. Und der hat dich als ein Kind geschaffen. Und er war bereit für dich zu sterben, als du noch sein Feind warst. Als du noch gegen ihn warst, da ist er für dich, hat er für dich gelitten, ist ans Kreuz gegangen und für dich gestorben. Das ist das, was die Bibel sagt. Und hier erleben wir einen Sinn, der über das Leben weit hinausgeht. Wenn wir das annehmen. Wenn wir das annehmen. Wenn ich das für mich annehme und sage, das ist die Wahrheit, dann darf ich in diese, in diese göttliche Kindschaft eintreten. Das ist die lebendige Hoffnung, von der die Bibel redet. Die lebendige Hoffnung, dass ich weiß, es gibt etwas, was über das Leben und über den Tod hinausgeht. Er ist wahrhaftig auferstanden, sagen wir. Aber die Tragweite davon, vor diesem Ereignis, die entscheidest du. Dass sich Jesus dir nicht aufdrängen wird. Er ist auferstanden, um dich heil zu machen. Er ist auferstanden, um dich wieder zusammenzusetzen. Dich mit deinem Schöpfer der dich sein Kind nennt, in Verbindung zu bringen. Die Frage ist, ob du das möchtest, ob du das annehmen möchtest, diese Auferstehung auch für dich nehmen möchtest und sagen möchtest, ja, ich möchte so leben. Ich möchte in der Gewissheit leben, dass Jesus für mich gestorben ist und für mich lebt auch heute noch. Und ich bin mir sicher, die meisten von euch hier haben das schon gemacht. Die haben das angenommen. Ich hoffe, dass euch die Tragweite heute ein bisschen deutlicher geworden ist von dem. Von dieser Jesusmutter, mit der ihr fliegen könnt. Aber ich möchte es auch für euch, wenn ihr das schon angenommen habt und sagt, ja, Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Wenn du das von dir sagen kannst, dass du das glaubst dann will ich auch da noch mal konkreter werden. Dieses Ereignis ist einmalig in seiner Bedeutung für dein Leben. Die Frage ist, ist es das tatsächlich? Ich möchte es mal sehr, sehr krass formulieren, um meinen Punkt direkt zu verdeutlichen. Wenn jemand in deiner Situation wäre, der du jetzt gerade bist, und er würde tatsächlich an die Auferstehung glauben, würde er sich dann genauso verhalten, wie du es tust. Wenn jemand jetzt in deiner Situation wäre und würde tatsächlich glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, würde er dann so leben, wie du es tust. Sieht man das in deinem Alltag, dass du glaubst, dass Jesus auferstanden ist, dass ein Mensch von den Toten wiedergekommen ist? Ich will euch damit kein schlechtes Gewissen machen, das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, wenn du glaubst, dass Jesus auferstanden ist, wenn du das für dich als wahr angenommen hast und das von Herzen sagen kannst, aber dein Leben davon nicht durchdrungen wird, dann lebst du unter deinem Niveau. Dann lebst du unter deinem Niveau. Es ist wie jemand, der einen Hubschrauber hat, und er hat auch so eine Jesusmutter da oben drin, aber der fliegt nicht mit dem Ding. Das ist halt da. Der ist jetzt halt vollständig. Aber ein Hubschrauber ist da zum Fliegen. Wenn du in Krankheit oder ein Leid bist, gehst du dann zu Jesus, gehst du zu dem Auferstandenen, der heute lebt. Sieht man das in deinem Leben? Ich bin da nicht, bin da selber kein kein komplettes Beispiel für, muss ich ehrlich sagen. Ich entdecke das selber erst, was, das, was diese Tragweite von dem ist. Aber ich möchte euch heute, wollte euch heute mit auf diesen Weg nehmen, das zu sehen, was das bedeutet. Paulus schreibt am Ende vom 1. Korinther 15, der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde. Und dass die Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz. Gott aber sei Dank, Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg durch ihn. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Jesus ist für dich gestorben und auferstanden. Ich wünsche mir, dass diese Nachricht, dass die, die wichtigste aller Nachrichten, dass sie dein Leben erschüttert und durchdringt. Weil für nicht weniger als das ist er gestorben. Für nicht weniger als das ist er auferstanden.